Es ist mal wieder soweit und zwar ein neues Set kommt raus und auch heute kann ich es wieder etwas früher öffnen. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal an Konami und ja, wir haben es hier vor mir und zwar Kings Crown und was soll ich zu dem Set sagen? Es ist ziemlich cool, es hat sehr coole Reprints und vor allen Dingen auch netten Support und ich würde sagen, wir gucken das Ganze einfach an und öffnen das Ganze natürlich auch. Erstmal an sich cooles Artwork, ich mag die Farben und ist schon, ist schon sehr, sehr, sehr nice. Uh, und oh, wie cool. Das wusste ich gar nicht. Oh, verschiedene Artworks. Uh, wir haben hier... Oh, das, ja, ich finde so, find sowas einfach schön. Hier so einfach verschiedene Artworks. Ich mag das ja sehr. Ähm, so, wir machen wieder Hälfte, Hälfte. Und wir wollen da einfach mal gucken, was wollen wir hier ziehen. Also, zunächst einmal, wir haben hier ebenfalls ähm, Collectors Rares drin. Hätte ich sehr gerne, ähm, würde ich, äh, ich mich nicht beschweren. Aber ähm, was wir vor allen Dingen wollen, ist Lightning Storm. Und hier gleich erstmal Abgott. Eine sehr, sehr coole Karte an sich. Und ihr fragt euch jetzt sicher, warum. Ihr könnt damit einfach in die Hand des Gegners gucken. Finde ich eigentlich einen sehr coolen Effekt als solches. Ebenfalls haben wir hier einige Reprints drin. Und wie wir hier sehen, ähm, ich will meine Kamera auf jeden Fall nicht scharf stellen. Und wir sehen hier zum Beispiel, Rivalität des Kriegsherrn ist natürlich sehr, sehr netter Reprint. Ebenfalls Utopia hier drin, sehr cool. Und, Leute, Ritter des Boom ETC bekommt hier ähm, coolen Support ebenfalls. Wir haben hier ähm, neue Karten. Uh, da, <lacht> Ritter-Joker. Ähm, ja, es dreht sich hier sehr viel eben um genau eben das gen den genannten Archetype. Und ganze Karten erinnert ein bisschen an die oldschool day Unaspect Day, bzw. unerwarteter Day. Äh, sehr co coole Karte. mal äh, auch hier nochmal als Reprint drin. Dann bekommen wir eine neue Fusionskarte, die aber hier explizit eben für Pendelung ist. Und Wilder Joker ähm, ist auf jeden Fall vom Artwork her wieder... Mmh, also... Artworks finde ich hier tip, top. Äh, tippie, tippie, top. Also, ähm, ja, bei den Reprints. Äh, ich würde gerne die Young Sing-Karten ziehen, weil die yang Sing-Karten, ähm, ja, sind einfach sehr, sehr cool. Die sind hier nämlich auch drin. Und zusätzlich, äh, Ritter des Königs. Ja, wie gesagt, Ritter des Königs, äh, Ritter. Äh, des Boom und Ritterin der Königin, ähm, das sind die genannte Karten, um die es geht und die bekommen hier halt Reprints und zusätzlich neben den Reprints bekommt eben die neue Karten und das ist so erstmal ja, das, das sind das Sets an sich es halt ähm, die Karten daraus und uh, nochmal ZW und wir haben hier auch Utopia Reprints, was sehr, sehr, sehr, sehr cool ist und auch nochmal M7 Reprint, mag ich sehr ist sehr cool, hier haben wir Ritterin des Königs und uh, Schrotzwillingsdrache bekommt nämlich hier auch seinen Reprint und Alter, Ich finde es super. Ich mag es einfach. Und gehen wir einfach weitermachen. Ebenfalls äh, sind hier einfach noch klassische Karten, äh, klassische Karten drin. Wie zum Beispiel die Verstärkung für die Mee oder so. Wäre natürlich auch sehr, sehr cool, wenn wir die hier einfach ziehen würden. Redungskaninchen, auch sehr, sehr nett auf jeden Fall. Ritter Booms, habe ich ja bereits gesagt. Ähm, und er will immer irgendwie unten das Scharf stellen. Ich weiß gar nicht, warum er das möchte. Dann wird ZW und... Uh, die erste Ultra-Wear. Brennende Seele. Damit können wir Synchro beschwören. Was eigentlich ziemlich cool ist. Uh, unser erstes Ultra-Wear. Nice. Weiter geht's. Wir haben jetzt schon ein Viertel, sag ich mal. Beziehungsweise die Hälfte von der Hälfte. Äh, also, was heute los ist hier, ich weiß es auch nicht. Geschwisterbund, auch nette Karte. Ist eine Karte, die man sehr unterschätzt. Die, ich denke mal, noch das ein oder andere Mal, eventuell das ein oder anderen Deck gespielt wird. Wie gesagt... ZW bzw. Utopia Support ist hier drin. Verstecken für dem E, habe ich gesagt, ist hier drin. Natürlich super cool. Äh, legen wir hier auf jeden Fall zur Seite. Dann... Oh! Oh, Blitzsturm in Ultra Da ist er ja! das ist ja... Das ist ja mal... Nice! Ja, Blitzsturm. Die Karte wollte ich haben. Gezogen. Was will man eigentlich mehr? Also ich bin schon voll zufrieden. <lacht> ja, nice. Nice. Verstärkung viel mir gezogen. Äh, Blitzsturm gezogen. Rivalität gezogen. Grabwächter Spion. Hier übrigens auch nochmal ein äh, Reprint drin. ein rivalität oh, Kriegen wir hier das Playset? Rivalitätsfall? <lacht> Yang Sing. Oh mein Gott. Wir haben gleich alle Karten. Alle Karten, die ich gut finde. Haben wir gleich Yang Sing. Oh mein Gott. Yang Sing haben wir auch noch gezogen. Und ZW. Und nochmal der wilde Joker. Und ähm, ich tut mir leid mit meiner Kamera. Also die liebt heute auf jeden Fall den Autofokus zu verschieben. Ah ja, übrigens, Wolkenschloss hier ebenfalls als ähm, Reprint drin. Was sehr cool ist, denn ähm, ja für Virtual World ist diese Karte immer noch sehr gut. Und Leute, Virtual World kann man auf jeden Fall noch sehr gut spielen. Dann haben wir hier... Uh, oh, Topf! Oh, Topf haben wir auch gezogen. Alter, ich krieg gleich zu viel hier. Ich mache jetzt hier mal... So. Nee, ist auch blöd hier. So. Ähm, Topf der Gegensätzlichkeit. Ebenfalls natürlich eine super schöne Karte. Kleidungskanin jetzt auch... Ähm, gezogen. Und nochmal XYZ Hyperkanone. Ja. Eigentlich sehr cool. Erinnert mich ein bisschen so im Anime, als Kaiba dann die gerufen hat und quasi, äh, ja, einfach alles kaputt gemacht hat. Ähm, ja, kann diese Karte halt auch, ne? Mit seinen Effekten. Nochmal unerwartet, ey. Sehr, sehr cool. Utopia, ähm, Deine Drache. Und nochmal. Und, oh, oh, oh, oh. oh, oh. Da, kommen, da kommen wir zum Reprint. Und zwar Nummer 9 und... 40, jedenfalls hier als Reprint, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Weiter geht's. Noch zwei Booster auf der Seite. Oh ja, lebendig Heimkerner krieger auch hier ähm, drin. das Spion, jetzt schon der Zweite. Das heißt, ähm, es fehlt, ähm, der Zweite, ne? Fehlt uns noch der Dritte. ZW. Oh, goldener Abgott. Ebenfalls nochmal, uh, Wurzeln des Bösen. Hier natürlich auch als Reprint drin. Wir haben ja eben schon die andere Karte gesehen. Sehr cool. Einfach Monster mit 4000, 4000 Angriffspunkten. Sehr stark. Und, uh, Hypergalaxy. Auch nochmal hier Galaxy-Augen-Support. Sehr cool. Also wir sehen, das Set hat hier einiges zu bieten. Ähm. Und ich <lacht> bin äh, sehr zufrieden. Wir, wir haben jetzt das Yang Sing. Oh, ich will noch den, ich will noch den anderen äh, das andere Yang Sing-Monster ziehen. Ey, das wäre so geil. Es gibt noch ein Synchro-Monster hier von Yang Sing. Würde ich dann doch äh, gerne an sich hier auch nochmal ziehen. Nochmal Wunder. Mund, auch sehr gut 2. Und, oh, magnetische Induktion. Oh mein Gott, warte mal. Das ist. Äh, genau, äh, falls du. Genau. Die ist für Magnetkrieger sehr, sehr gut. Denn sie erlaubt euch einfach einen anderen Magnetkrieger mit unterschiedlichen Naden, was ich kontrolliere, aus dem Deck zu spezial zu beschwören. Zum diese Karte hilft Magnetkrieger einfach enorm. Und daher natürlich eine sehr gute Karte. Ähm, ja. Da freuen sich auf jeden Fall Magnetkrieger-Spieler. ist eine sehr spielstarke Karte. Hilft einfach eben passende Magnetkrieger zu kriegen. Verstärkung für den noch nochmal, auch hier, sehr cool. Ähm, ja gut, Playset, oh, Unexpected Dials Playset, sehr, sehr cool. Das ist schon mal gut. Geschwisterbund jetzt auch als Playset und Ting, äh, oh Gott, wie hießen die? tinwinkel Genau, die bekommen nämlich auch hier eine neue Karte, was sehr nettes. ist. Ähm, ja, ich kenne mich ehrlich gesagt mit dem Archetype an sich nicht aus. Ich kann jetzt nicht einschätzen, ob das gut oder schlecht ist. Das könnt ihr ja mal vielleicht sagen, falls ihr Ahnung von diesem Deckthema habt. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ob eben das eine gute Supportkarte ist oder nicht. Wie gesagt, äh, ich kenne mich da halt zu wenig mit diesem deck -Thema aus, um das jetzt beurteilen zu können. So. Machen wir weiter hier. Uh, Ritter des Boom. Ja, wir haben jetzt alle auch gezogen. Wir haben jetzt alle Ritter gezogen, bzw. Ritterin Ähm, Pendel, Dunkel, Alter. Alter, also heute... Oh, guck mal, wir haben einfach beide gezogen hier. Avatar des Bösen und äh, die Wurzel des Bösen. Ähm, und wir haben... Uh, schön... Weißer Rosenkreuzgang. Ja, wie gesagt, ähm, ja, hier drin sind halt auch äh, Rosen-Support-Karten nochmal, ähm, was sehr, sehr cool ist. Rosen, das Rosenthema hat jetzt ja allgemein ähm, sehr, sehr viel Support bekommen. Was ich sehr cool finde. Vor allen Dingen haben wir den neuen schwarzen Rosendach bekommen. Also den rötlichen schwarzen Rosentachen. Ähm, der sehr cool ist. Ähm, halt im letzten Set. Uh, Versteckung für die Meer. Jetzt auch im Playset vorhanden. Gerade Spion. Jetzt auch im Playset vorhanden. Sehr, sehr gut. So. Uh, und Wolkenschloss. Auch das zweite. Ist oh ja. Leute, da ist er. Da ist er. Da ist der letzte Dich angesingen. Ey Leute. Okay, fertig. Uh, opening ist damit vorbei, <lacht> nein Spaß, wir haben ja noch äh, diverse. aber <lacht> Also, mal, mal jetzt, mal, jetzt, mal, jetzt mal ehrlich, ja, wann zieht man genau das, was man sagt, wann? Also es ist ja so unwahrscheinlich, dass man sagt, ey, ich will genau die, die, die, die Karte, ich krieg alle Also das ist ja, alter Schild, Rettungskatze, Elfte und, uh, Rosenprinzessin hier nochmal neues Support, wie gesagt, rosen habe ich ja bereits gesagt, ne Aber, wie gesagt, ey Einfach, einfach alle Karten Uh, Topf nochmal oh, oh, oh. Topfen-Playset, also Also, ich bin, ich bin gleich Ich, ich, ich, ich, ich weiß gleich nicht mehr, wohin Uh, Hyper-Galaxy nochmal uh. Ey, komm, jetzt noch ein Pot Jetzt, jetzt wollen wir den Pot haben, komm Jetzt wollen wir den Pot haben noch ein drittes, alter, es kann nicht sein, drittes Wunderschloss, äh, Wolkenschloss, <lacht> Wunderschloss, Wolkenschloss, auch geil, hier haben wir jetzt schon ein Playset, brauchen wir also nicht, Wurzel des Bösen und, uh, die Karte hatten wir noch gar nicht, Hoff, äh, <lacht> Alter, heute ist aber auch der Wurm drin, Hof der Karten. oh ja. Ja, viel gesagt, vier Ritter des Königs und Ritter des Buben. Ähm, wir haben noch gar nicht die, die, die Fusionskarte für, für das, De für für das Deckthema gefunden. Die ist auch sehr cool. Vielleicht ziehen wir die noch. Ähm, die ist nämlich wirklich gut. Wir haben den dritten. Wir haben den dritten Topf. Oh mein Gott. Ich, ich, der dritte Topf? Okay. Es <lacht> ist unglaublich. Äh, das kannst du keinen erzählen hier. Äh, einfach dritten, den dritten Topf und. Uh, nochmal noch mal, noch mal Rosen. Ähm. Was ist das eigentlich für ein Opening? Krass, wir haben immer noch sechs Booster. Ich, ich bin dann noch weg. Naja, dafür, dafür, dass ich hier das ziehe, was ich haben will, äh, sagt die Kamera heute... Oh, nochmal. sehr gut. Brauche ich aber nur einmal. Das ist nicht so ein Problem. Das jetzt, äh, müssen wir jetzt nicht öfter ziehen. Und, oh, blitzschnelle Beschwörung. Ähm, bei dieser Karte muss ich sagen, auch was Besonderes, denn... Sie kann uns Slifer den Himmelsdrachen suchen. Ja, Leute, es ist eine Sucherkarte quasi, also nicht direkt, aber indirekt, für Slifer den Himmelsdrachen. Daher sehr, sehr coole Karte auf jeden Fall. Ähm, so, die Fusion noch. Und dann haben wir, ich, ich weiß gar nicht, was, was, was von dann äh, nicht... Oh. Was ist das? Na gut, okay. Okay, was ist das hier? Oh, Realität auch nochmal. Auch oh, Komplett. Oh, nee, Ich glaub's nicht. Was ist das hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist ja unglaublich. So, noch vier Packs. Also, ich, ich glaube. Ich, ja, mir fehlen einfach die Worte. Und... Nice, <lacht> es ist ja mal, alter Schwede, ey, ich kann es ich kaum, oh, oh, oh, oh, da haben wir die Ultraway geleakt, nein, oh, oh, und, oh, aber hallo, geheimnisvoller Triumph-Joker, alter. Und die ist ziemlich krass, weil ihr Effekt ist, wenn ihr sie erstmal gerufen habt, du kannst eine Karte abwerfen, zerstöre alle offenen Karten, die dein Gegner kontrolliert und dessen Typ, Monster, Zauber oder Falle, wie die abgeworfene Karte hat, äh, haben. Das bedeutet, wenn ihr Zauberkarten abwirft, könnt ihr alle Zauberkarten des Gegners zerstören. Wenn ihr Monster abwirft, könnt ihr alle Monster zerstören. Ist, glaube ich, sehr einleuchtend. Ähm, ist eine interessante Karte, sehr cool. Ist natürlich Level 10 und äh, Fragezeichen-ATK. Jetzt äh, merkt man erst, warum es überhaupt ähm, diese Karte gibt. Denn sie kann halt die hier suchen. Aber sie kann, wie gesagt, auch ähm, Slifer den Himmelsdrachen suchen. So, also indirekte Supportkarte für ein anderes Thema. Aber ebenfalls auch für Joker. Aber muss ich auch sagen, äh, beides ja auch äh, Yugi. Also Ritter des Buben und äh, Ritter des Königs und Ritterin der Königin sind ja beides Karten, die Yugi gespielt hat. Dementsprechend passt das ja auch mit den Fragezeichen ATK, weil ja auch Yugi natürlich Slifer den Himmelsdrachen gespielt hat. So, oder immer noch spielt. Ähm. Dann haben wir Heimgeränder, Set, Utopia und, uh, nochmal Kristallmädchen. Das ist jetzt die zweite schon. Ähm, auch sehr cool. So, und letztes Booster. Aber ich bin wunschlos glücklich. Ich bin einfach wunschlos glücklich. Und ich erwarte... Oh, Nochmal, oh, Alter, das ist ja... Das ist unglaublich. Und, uh, nochmal Magnet. Uh, Magnet. Jetzt habe ich zwei. Kein Playset, aber... <lacht> Ich brauche mich hier überhaupt nicht beschweren. Denn ich bin einfach wunschlos glücklich. Wir können uns das jetzt ganz nochmal äh, angucken. Nochmal für mich. Für mich auf jeden Fall die Highlights. Also, erstmal, wir haben hier ähm, sehr cool, cooler Reprint. Wir haben das Wolkenschloss ebenfalls dreimal gezogen, was geil ist. Wir haben ihn hier äh, auch dreimal gezogen. Was halt einfach. Äh, ja, das hätte ich nicht erwartet. Äh, ich wollte ich wollt ihn nur einmal, ab dreimal. Da sage ich aber nicht nein. Dann haben wir ebenfalls die Sucherkarte, was cool ist. Dann haben wir ihn hier auch dreimal. Äh, das auch sehr, sehr geil. Also super Reprint. Dann haben wir Magnet, haben wir auch äh, zweimal gezogen. Die, äh, den Triumphstoker auch einmal. Blitzsturm, ja Leute. Äh, da brauche ich, glaube nichts zu sagen. Verstellung für den Meer haben wir sogar auch dreimal, aber braucht sich auch nur einmal. Schrotzwillingsdrache und brennende Seelen, was auch sehr, sehr cool Cool ist. Und hier in der Mitte, Leute, wir, wir müssen jetzt hier nochmal hier kommen hier. Wir legen hier nochmal einen Blitzstob in die Mitte. Nochmal äh, Triumph Joker. Und komm, komm, komm. Nochmal hier unser Young Sing. Perfekt. Ja, Leute. Das war das Opening zu hier Kings Crowd. So, hier ist es. Sehr, sehr cooles Set. Ich finde es sehr cool. Es hat hier sehr coole Reprints. Wie gesagt, leider keine Collectors Rare gezogen. Aber ähm, ja, sind wir mal ehrlich, ähm, das reicht mir vollkommen. Ist sehr, sehr geil, sehr schön. Ähm, und ich bin einfach unschuldsglücklich. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Glück. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Duellieren.